Willkommen zurück zu Puss! Wie ihr sehen könnt, habe ich einen neuen Skin. Und das Ding ist, jedes Mal, wenn man auf random drückt, kriegt man einen richtig, richtig coolen Skin, den man gar nicht hat. Okay, jetzt sehr ja, nicht, aber das hier auch zum Beispiel sind alle einfach richtig cool, die man hier bekommen kann. <lacht> Creeper. Ich hatte vorhin sogar ein Illuminati-Dreieck. Also hier einfach gar nichts. Das ist auch cool. So, manchmal den haben wir. Das ist wie so, ein, wie so ein Isaac. Haben wir? Das haben wir. Also ich finde das richtig cool. Achso, man kann sich hier auch schon sehen, was man hier bekommen wird, oben rechts. Lass mal sehen. Oh, das ist auch neu. Mhm. Uh, so eine tote Gappi-Katze. Was bist du denn? Leute. Ich weiß nicht, ob man die nach dem äh, Spiel freischaltet, also wenn ich jetzt das letzte Level mache, was wir heute nämlich machen werden, das ist Finale, Finale Folge. Ich weiß nicht, ob wir dann ähm, die restlichen hier, die wir gerade sehen, noch freischalten, aber ich denke mal schon. Ähm, ich möchte gerne mit dem Panda spielen. Pandas, falls ihr es nicht wisst, sind meine Lieblingstiere. Und deshalb möchte ich gerne mit dem Panda spielen und äh, wir gehen dann rein ins Finale Level. Leider habe ich es jetzt nicht zeigen können, aber ich versuche es jetzt nochmal rauszusuchen, weil es gibt eigentlich ein Illuminati-Dreieck. Ähm, man kann auch als eine Katze anscheinend spielen. Oder als. Kaktuskatze, was auch immer. Oder, wie ich bereits sagte, als Illuminati-Katze. <lacht> Wollen wir als Illuminati-Katze? Ich wollte eigentlich jetzt Panda spielen. Komm, Illuminati, let's go! beitritt Ja, bin ich der gleichen Meinung. Wahrscheinlich wird es wieder ein ganz normales Level sein. Wir müssen uns wieder aufarbeiten zu zum zehnten Level, so gesehen. So wie bei allen anderen Welten. Oder? Das sieht sehr interessant aus. Ähm. Oh, oh. Okay. Wow, wow, wow. Ähm, ich habe das Gefühl, das Level ist gewollt, dass das hier jetzt erstes rankommt. Irgend meine Ohren. Lass mich runter. Wow. Was? Ähm. Okay. Alles klar, Spiel. Alter, ich werde wohl fast getroffen. Wow, schon wieder. Okay, das ist ziemlich schwer. Wow, was? Was? Okay. Okay. Okay. Ähm. oh. oh, oh. Was ist gerade passiert? Hier kann ich stehen. Ach so, Zack, Zack, Zack, Zack. Der Sound, der Sound. Oh mein Gott, nein! Ah. Okay, verstehe nicht ganz, was ich hier machen soll. Wer redet da? stehen, hier kann ich stehen. Wait, wait, wait, was muss ich hier machen? Zack. Zack. Zack. Ach, noch ganz drüben. Wow, was? Nach ganz drüben? Krank oder so? Wow. Okay. Oh Gott. Vielleicht hätte ich nicht die Random Katze nehmen sollen. Ändere ich beim nächsten Live. Also zumindest gehe ich mal davon aus, dass ich das alles in die First 2 schaffen werde. Ich meine, what the fuck passiert hier? Okay. Ich glaube, ich, es gibt mich gar nichts raus. Äh, schneide ich gar nichts raus, meine ich. Ist alles so abgefuckt hier. Ich meine, es, es soll so abgefuckt sein, aber es, es, es, es ist schon ziemlich verstörend Ja, Level, hallo, magst du vielleicht äh, laden, sonst muss ich wirklich so Hand rausschneiden. Hier denkst du, ich schneide raus, als als Player, hallo? Okay, was, was, was? Ah. oh, oh, oh, das kennen wir Also das Level nicht, aber ich meine, solche Art von Leveln Kennen wir aus, äh, Mobile Game Ads Ne? Tschung. Oder aus WarioWare, da gab es auch so ein Minigame. Ja, wie auch immer. Moment, das ist doch der Ort vom ersten Boss. Äh, warum sind wir jetzt... E egal, mache ich einfach mit. Werden es bestimmt schon herausfinden. Das Gefühl... Irgendwie... Ist irgendwas anders, ja... Ja, das ist anders. Äh, ja. Und wie es anders ist. Was muss ich machen? Ausweichen. Und dann? Oh Gott. Okay, die haben das... Die erste Boss-Stage zu einem Level umgewandelt. Alter, wie das shakes. Bisschen mehr Shaking, please. Damit ich noch mehr Verwirrung bekomme hier. Okay. Kommt schon, kommt schon. Wir haben es fast. Wir können gleich zum Knopf. Vielleicht gehen die ganzen Mietstatzen weg. Nein. Oh mein Gott, wie viele! Entspannt euch mal! Ich habe euch nichts getan! Komm schon, mach die Battle Arena auf hier, in der Mitte. Hier sind noch ein paar Blöcke, die gemacht werden müssen. Muss ich irgendwo stehen bleiben oder so? Oder warum passiert gerade nichts? Ah, oh, jetzt passiert was. Ah, oh, scheiße. Wo bin ich? Ey, ich bin los von, von der Katze. Okay. Alter, der Bildschirm wackelt immer noch. Ist das gewollt? Alter, wackelt immer noch. Okay, jetzt nicht mehr. Okay, vielleicht war es nicht gewollt. Keine Ahnung. Das ist wie Lava hier unten. Verglitschte Lava. Oh, kann man da rein? Ja, kann man. Joing. Ich will, die, ich will den Safeball, das mag. Kann ich please zum Safe? Nein! Ich hab gesagt, ich wollte zum Safe! Du kleiner Kiko. Die Illuminati-Katze will doch nur zum Safe. Die will doch nur Miau machen. Bram! Nicky, okay, ihr macht sie nicht Mau. Ihr macht sie nur nach 15 coin Soundeffekt das Ding runter? Ja, kommt es. Okay, was muss ich machen? Mhm. Knopf. Ding. Okay, wir müssen einfach nach ganz oben zur anderen Uhr gecheckt. Äh... Oh, Gott, das könnte kompliziert werden. Ja, ich verstehe. Jetzt den ja machen. Und jetzt beide gleichzeitig in der Mitte antreffen, dann damit ich rüber kann zur Brücke. Oh, ich will schon zu lange, oder? Ich glaube, ich stehe da schon zu lange. Ja. Ich muss den hier nochmal machen. So. Und jetzt hier stehlen. Oh, war das richtig? War das richtig? Komm schon. Yes. Okay, wir kommen gleich zum Endboss, Leute. Uh, uh. Ritual der Katzen schön! Oh Gott sie haben mich entdeckt! Was? Ach, Wechselt das die ganze Zeit oder wie? Oh ja, das wechselt die ganze Zeit. Und jetzt? Wo muss ich das lang? ist eine neue Uhr. Hä? Übrigens, die Herzen von der weiblichen Katze die geben einen Bonusleben. Also oben links steht ja 15 Leben, dann würde ich 16 kriegen. Ist ganz cool, aber Spawn halt viel zu random, dass es nützlich sein kann. Äh, ja, was soll ich machen? Oder kann ich durch diese lilanen Wände durch? Nein. Okay, ich weiß nicht, woran ich jetzt gestorben bin, das verstehe ich nicht. Ja, muss ich lang? Hä? Ja? Achso, hier stehen bleiben wahrscheinlich, oder? Ja. Aber dann? Ja, was dann? Das ist seltsam. Muss ich dann lang? Kann ich hier... Nein, kann ich nicht. Nee, das geht nicht. Vielleicht erstmal mal die Uhr und dann nochmal runter. So, dann hier hin. Aha. Okay. Aha. Okay, interessant. Was macht das auf? Ding! Ach Achso, da links geht die, geht der Weg. Ach Achso, da oben links ist ein Weg. Den hätte ich machen müssen. Ach, Scheiße. Oder? Ja, ich verstehe Ich verstehe es. Okay. So, wir muss erstmal alles hier aufbekommen. Und dann muss ich jetzt hier runter. Dann ganz schnell. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Hier stehen bleiben. So, dann kann ich hier hin. Dann kann ich hier hin. Dann bin ich fertig. Okay. Okay, sehr kompliziert. Ich habe äh, hier sehr viele Leben verloren. Mal gucken, ob das überhaupt noch was wird. Wow. Ah, danke fürs Licht. Oh, ich hab nichts gesagt. Oh, du Arschloch. Oh, mein Gott. Oh, no. Oh, no. What the fuck? Peace, no nicht so social von dir was macht das einen leuchtenden block erscheinen lassen der was genau macht aha Ach, dann können die mich hier nicht abschießen dann kann ich hier hoch ah. please please hör auf hör auf oh, oh böses geräusch böse vorahnung irgendwas wird mich bestimmt verfolgen oder so ein Jumpscare gleich. Miau! Okay, jetzt kann ich hier lang. Und hier ist das Ende. Okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Vorletztes Level. Bitte das letztes normales Level. Will ja gut, was das heißt normal. Erinnert sich hier irgendwas? Das ist viel zu einfach. Ja. Ja, geht das auch mal wieder auf? Ah, aber ich muss durchhuschen ganz schnell. Ja, je weiter ich weg bin, desto schneller geht das wieder auf. Okay. Ja, die Uhr hätte ich jetzt auf der anderen Seite gebrauchen können, ne? Krieg ich die Uhr noch? Ah, das war dumm. Das war richtig dumm. Ich wollte mir die Uhr noch nehmen. Einfach, um sicher zu sein, aber... Hat sich nicht gelohnt. Und jetzt? Ja, jetzt geht das wieder zu, so... Achso, wenn das untere... Scheiße. Ja, okay. Der Block bewegt sich immer nach oben und nach unten. Man kann es beeinflussen. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Entspann dich. So, man muss sich was, ein bisschen was trauen. So, da kann ich jetzt hier lang. Nein! Was war jetzt so ver Verging schwer dran? Nichts! Ja, ich kann es ich kann's nicht mehr schaffen. Viel zu wenig Leben. Na ja, komm, zumindest können wir sehen, was der Endboss ist. Wir beschwören ihn. Alter. Ist das eine Ziege? Anscheinend. Auskampf. Uh, hat nichts gebracht. Okay. Um. Shit. Steh eine Bombe auf mich zu, oder? Wahrscheinlich muss ich... Hä? Was, was? Was? Ach so, hier sind überall so rote Dinger. Wow, auf die muss ich aufpassen, dass ich die nicht anstups. Okay, gib mir mal das hier. Okay, okay, danke, danke. So. Okay, auf langsam ist es viel viel entspannter. Viel entspannter. Okay. Nehme mir die Langsamkeit. Oh, Achievement mit dem Zeit Weißt du im Prinzip wahrscheinlich nicht. Reißen Herz, danke schön. Ach so, ich muss das links kaputt machen. Ach so. Ja, komm, jetzt auch von allen Seiten jetzt geschossen wird. Hallo Bomben, please? Yes. Zack. Rüber mit den Bomben. Scheiße. Ich habe ein bisschen Damage gemacht. Ja, keine Ahnung, wie ich das ausweichen soll. Ja, aufzuwackeln. Ja, wow. Ist das schon ziemlich unfair, dieser Kampf? Ja, der ist sehr, sehr unfair, der Kampf. What the fuck? Ja, hallo, ich sehe vielleicht nichts. Nee, das, das ist einfach nur Scheiße. Tut mir leid, dass ich sage, aber das ist einfach nur Scheiße. Ich nicht von allen Seiten. Ich kann das nicht ausweichen. Cool. Das gefällt mir absolut nicht. Tut mir leid. Okay. Das ist ein Pattern. Bing, ping bing, bong, bing, -bong. So, okay. Du bist jetzt tot? Okay. Eine Seite ist tot. Und ich habe die... Ich sie wie frage... Keine So, Herz. Ich habe sie gesaved, I don't know. Zumindest werden bei Bosskämpfen viele Herzen gedroppt. Zumindest jetzt in diesem Bosskampf. Wow, wow, okay. Nein, scheiße, falsch rum. Alter, wie assi, alter. Okay, wie habe ich das überlebt? Okay, scheiße, das habe ich verkackt. Okay, der trifft hoffentlich. Ne, hat er nicht. Wow. Ich kann die Bomben auch kaum mehr rumbewegen. Die Physik der Bombe ist so scheiße. Ich bin dort. Ja. Also, tut mir leid, ne, aber das ist bisher echt kacke, dieser Bosskampf, so. Was passiert überhaupt, wenn ich den jetzt da besiegt habe, den rechts? Aber letztes Leben. Aber ich sehe nichts. Ich habe nichts gesehen. Ich konnte nichts sehen. Es wackelt viel zu sehr und da sind 10.000 Bullets, die auf einen zukommen. Kann ich ja voll mich manövern. Boom. Boom. Ja, so fühle ich mich auch gerade. Okay, ich habe neue äh, Charakter bekommen. Äh, okay, das ist neu. Okay, die schieben sich immer so zur Seite. Okay, das verstehe ich. Tschau. Safe. Hier können wir mich nicht erreichen. Das ist gut zu wissen. Zack, hoch. Okay. Bang, bang. Wo bin äh, wo ich denn jetzt... Was? Bin ich hängen geblieben? Wie bitte? Wo soll ich hängen geblieben sein? Ah, okay, da habe ich mein Timing nicht gut gemacht Ich glaube, ich muss einfach durchhuschen Genau dann, wenn hier gar nichts mehr ist So immer, so komplett durch Heißt? Jetzt, so, ja Okay, das funktioniert auf bitte äh, nicht äh, sterben ohne Grund dies. nein ach Junge komm the fuck on Alter Mister ein Zahn. Hm. Wer lacht da? Bin ich hier? Tot bin ich. Ach so. Okay. Cool. Ich ans Nein, ich krieg erstmal gebrainwashed. Okay. interessant. Ich wette mit euch, wenn ich dann gleich am Ende bin, damit das wieder zurückswitchen zu irgendwas Heftigem. Äh ja, dachte ich mir, ich muss mir das merken. Du musst mir den Weg merken. Alles klar, okay. Das war eigentlich ziemlich cool, so das Level-Prinzip. Hä? Das gleiche zweimal hintereinander? Okay. Ja. Was heißt hier nicht das? So einfach kann es gehen. Ich verstehe nicht, warum ich beim... Erstmal hier alles verbraselt haben Es ist nicht schwer. Komm, nach einfach den Endboss. Aber keine Ahnung, wie der Endboss funktioniert. Also, die links und rechts die Dinger explodieren lassen, ja und dann? Wie soll ich denn mal ausweichen zum Beispiel? Komm, let's go. So, hier sind die Bomben. Die ersten Bomben machen noch gar nichts. Weil ich kann ihn ja nicht schaden. ich Wahrscheinlich muss ich links, rechts kaputt machen, dann kann ich ihn schaden, oder? Oder muss ich wie sechs Dinger kaputt machen, so wie hier angezeigt, weil ich gibt ja sechs Freunde zu retten, keine Ahnung. Kann ich mir so vorstellen. Fuck. Äh, nach links bitte, nach links bitte. Du mal bitte nach links. Ach, dann nicht. Was, was, was? Okay, ich hab nichts mehr gesehen. Okay, bitte das Herz. Okay, extra leben. Schön, schön. Ich mag mein extra Leben. Okay, ich kann nicht mehr bewegen. Cool. Ich habe keine Ahnung. Das hier ist ja theoretisch noch äh, okay, so. Aber wenn es dann die ganze Zeit rumrüttelt während dieser Phase, ist halt echt scheiße. Das hier kann ich absolut nicht ausweichen. Da ist mich immer treffen gefühlt. Ja, keine Ahnung, wie man dem ausweichen soll. Extra Leben, das ist sehr sehr schön, dass es hier viele gibt. wenn ich sehr fair. Was ich nicht fair finde, ist das komplette Enemy Spamming. Ja, wenn du auch 20 Sachen achten musst, ist es halt äh, bisschen schwieriger als normal. Ne? Ja, jetzt sind beide da, das ist schön, dass beide da sind. Aber ich muss mich eigentlich lieber auf einen. Okay, keine Ahnung, wo das kommt. Please. Oh, extra leben. Dankeschön. Ja, so ist erstmal mich treffen lassen hier? Oh, oh mein Gott, ich hab ich dich treffen lassen. Was? Ja, aber ich sehe nichts. Hallo. Dann nicht. Ja. Was soll ich dazu sagen? Okay, einer ist tot, oder? Der eine schubt jetzt da oder? Ja, der links ist tot. Auch oh, hier ist eine Katze. Fuck. Ja, wow, selbst mit Slowness. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Hör auf zu wackeln. Bing, Bing bing, bing, Bing Ich bin eine Katze, ich habe nur neun Leben. Warum bin ich so winzig? War ich schon immer so winzig? Ja, ich weiß, es ist nur, weil man rausgesucht ist, aber. Verwirren, okay. Ja, wow, man muss wirklich sechs Dinger oder so kaputt machen, als ob zwei nicht schon genug wären. Weil dieser Bullet Hell Scheiße hier, ja, das schaffe ich niemals. Das schaffe ich niemals. Was ist das denn für ein Bosskampf? Hier werde ich auch Monate dran sitzen. Hier okay, sind andere Geschosse, aber die helfen jetzt auch nicht wirklich. Scheiße, die Bombe voll platziert. Please no, peace no. Ich sehe mich nicht so richtig. So, also, okay, gut. Zack. Wen habe ich jetzt gerettet? Okay, meine Freundin und dieses Einhorn. Hä? Okay, okay, jetzt mal NoJug, Wo hat mich das getroffen? Das Bullshit. Okay, da ist noch einer. Fuck! Ja wow. jetzt ist es auch möglich, den auszuweichen. So was? Was? Ja ich bin tot. Ich was, was soll ich bitte machen? Ich habe keine Chance, das irgendwie noch zu reißen. Ja nee was soll das? Greift das überhaupt? Nein natürlich nicht. Warum sollte es auch? Ey, wenn der so eine scheiß schwarze Katze die ganze Zeit im Weg steht, wie soll ich dann irgendwas erreichen oder irgendwas ausweichen? Keine Ahnung. Was ist das denn? Ja, die schwarze Katze verfolgt mich überall hin. Ja, jetzt gibt es nichts zu bombardieren. Ja, cool. Okay, zumindest habe ich die Uhr bekommen. Genau jetzt. Das ist sehr, sehr hilfreich. Wenn die jetzt mal anfangen würden zu schießen. Bevor ich es nicht mehr habe. So. Geht doch. Oh, jetzt kommt das. Oh nein, das kann ich nicht. Mm -mm, mm -mm, mm -mm. Slowness, dann kann ich zumindest ein bisschen was erkennen. Dün, dün, dün, dün. Perfekt. Ja, kommt das mal. Ach, da oben, da oben. Okay, wie viele habe ich gerettet? Vier, ne? Aber oh, muss ich nur fünf retten? Nicht noch den Wächter? Nein, was? Was? What the fuck? Ja, ich bin tot. Jetzt bin ich absolut nicht mehr drin. Ne, jetzt bin ich absolut nicht mehr drin. Ich bin dort. Was passiert? What the fuck passiert? Okay. Ich bin jetzt zurückgegangen zur ersten Welt, ein paar Leben zu farmen. Weil ich dachte, das wäre vielleicht eine gute Idee. Und äh, ich habe ein neues Level gefunden. Ein äh WLAN-Level, keine Ahnung. Ich dachte, ich zeig das mal mit rein. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ziemlich cooles Level. Ist aber auch sehr einfach, weil es Welt 1 ist. Denn ich bin schon fertig. Okay, das ist geil. Ich habe gerade einfach ein Crossy Road Level gefunden. <lacht> Fucking Crossy Road. Also wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Ja okay, was heißt Crossy Road? Crossy Road ist ja so gesehen, äh... Da, Abklatsche von Frogger, also ist eher ein Frogger-Level Ja, Crossy Road, Frogger, eigentlich zählt beides, weil das Ding ist, es sieht von der Grafik her mehr aus wie Crossy Road, aber ja Ist ja eine Abklatsche von Frogger, von daher, ja gut. Achso, so muss ich wieder nach unten? Ich kann das eigentlich ich wieder nach unten muss? Weil der fehlt dann nach rechts Und dann kann ich den hier machen, genau ja cool ziemlich cool ach ja und was ich auch noch nicht gesagt habe ist dass der Delfin einen Bonuslevel immer bringt nach jedem Level was man spielt hier kann man halt auch noch mal ein paar Herzen gewinnen ich bin noch nicht ziemlich gut ich bin nicht sehr gut in dem Spiel weil ich gerade zum zweiten Mal spiele ja das erste Mal war ja dann in der einen Folge okay noch ein neues Level ich sehe schon die Folge wird länger als alle anderen Letzte Folge nochmal schön eine Stundenfolge draus machen. Ah, okay. Man sieht immer, auf welchen man nicht äh, stehen darf. Aha. Äh. Jetzt kann ich hier hoch. Was gibt's hier oben? Ganz viele verglitschte Blöcke. Aha. Muss ich denn überhaupt lang? Wo ist denn überhaupt das Ziel? Ach, da ist das Ziel. Ja, da will ich lang. Jetzt bitte wieder aufmachen. Ja, okay. Nicht so schwer. Neues Level. Wirkt aber auf den ersten Blick gar nicht mal so schwer. Entspann ja, dich, entspann dich. Ja, ist es auch nicht. Okay, seltsam. Ist das neu? Ja, dann schneide ich es raus, Wenn nein, dann lasse ich es drin, weil ich bin mir gerade nicht sicher. Oh, okay, das ist neu. Hauptsächlich sind hier welche stuck an der Wand? Ah, ah okay. Stopp. Muss ich überhaupt lang, bin ich überhaupt falsch? Bin ich richtig? Schisch, weiß ich nicht. Jetzt. Nice. Was ist gerade passiert? Okay, die Wege haben sich geändert. Kann ich nicht überhaupt lang, ich muss hier runter, oder? Ich muss hier unten lang So, was ist jetzt geändert? Äh. What? What? Wo soll ich lang? Hier lang? Anfang? Was ist denn lang? Da krieg ich Damage, da kann ich nicht lang. Da geht's auch nicht lang. Keine Ahnung. Vermut mal zum Anfang zurück, oder? Äh, okay, ich leb noch. Nein. Nein, nicht zum Anfang zurück. Okay, scheiße. Dann habe ich absolut keine Ahnung. Vielleicht hier lang? Nee, das bringt ja nichts. Oder? Ja, wow. Bin tot. Cool. Okay. Dann stirb halt für die alten Leben, an die du hart gearbeitet hast. Kannst du gerne machen. Ist ja nicht so, als würde ich sie brauchen oder so. Nee. Wo muss ich denn lang? Hoch? Baby. Ja, hoch oh, Hätte man mir auch gar nicht sagen können oder so Okay, muss ich jetzt lang, nach rechts ich hier lang Und jetzt abwarten Hier muss ich chillen Gut, dann geht's rüber, hier das gleiche So Ach komm on, wie hat mich das Bitte noch getroffen Das ist jetzt lächerlich Langsam wird's echt lächerlich Jetzt? Sonst hat sich irgendwas getan, was ich nicht gesehen habe. Heißt, ich muss mich jetzt wieder erkunden gehen. Schön. Ich mag es zu erkunden. ist nichts. Vielleicht ist hier was. Hier könnte ich mir vorstellen, könnte man irgendwas hinbauen. Nö. Wo dann? Hier auch nicht? Äh. Ja? Hier? <lacht> Warte, was? Warte, was? Ähm, okay? Okay? Okay, what the fuck ist das? Ah, aha, okay, da kann ich nicht laufen. Okay, ah, cool. Ich muss ihn lang. Zack. Aha. Checkpoint, ich denke mal, der ist gut. Okay, ich lebe doch. Ich erwarte, dass ich überlebe. Oh, das gibt zwei Wege. Oder wie? Ja, aber oben rechts kommt man doch gar nicht lang. Wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man nämlich den Boden. Das ist ein schwarzer Boden, wo man lang gehen kann und wo nicht. Das ist verwirrend. Okay. Aha. Okay. Okay, ich weiß nicht, wie man nach oben rechts kommt. Vielleicht geht das auch gar nicht. Seltsam, sehr seltsam. Oh, und nochmal was Neues. Nein, da kann ich nicht lang. Okay. Achso, ich muss warten, bis hier die Plattform kommt. Da kann ich hier lang und dann kann ich hier lang und dann bin ich tot und dann gehe ich wieder zurück und dann gehe ich hier lang, und dann kann ich hier lang, und dann kann ich hier lang. Aha. So. Da kommt feuerball Sie waren weggeschossen. Mag ich nicht. da, da, da die ja, mag ich nicht. Oh. Was? Ich bin weggerannt. Hallo. Komm on, Lass mir gar keine Zeit. Ich hab reagiert. Aber laut Game viel zu spät. So, oh, tank die Elevator nach unten. Arsch! Ja, What the fuck? So, ja, und jetzt. Wie komme ich jetzt komm, ans Ende? Oh, okay, ich lebe noch. Oh, gut. Wir ja, macht's hier mal auf, ja. Jetzt ist hier auf. Okay, ich hab's. Ah nicht so wirklich ein Level, was ich mag. Ist nicht wirklich falsch mit dem Level anders als hier. What the fuck sehe ich da? Her say. Aha. Und was? Ich bin rechts. Wa wa wa was? Hä? Was? So, das ist alles eine Illusion. Das ist der richtige Weg. Aha. Okay. Das ist cool, aber man sollte irgendwie erkennbar machen, welches der richtige Weg ist. Okay, zumindest sind die Bullets hier sehr langsam. Dann habe ich zumindest genug Zeit. Okay, jetzt kann ich hier durch. Zack. Oh. Also das, was ganz kurz erscheint, ist der richtige Weg immer ja gut, das macht Sinn. Ich Na, ich. bin ich stuck. Jetzt nicht mehr. Und jetzt? Jetzt kann ich hier hoch. Ober. Was? Habe ich den falschen Weg gefolgt? Anscheinend. Laut Game, ja. Zeig nochmal bitte. Okay. Was habe ich falsch gemacht? Ach so, okay, ich sehe, was ich falsch gemacht habe. Ja, ich habe den falschen Weg gefolgt. Okay, das ist meine Schuld gewesen. Äh, hier kann ich nicht durch. Muss ich kurz warten. So. Und jetzt habe ich es. Okay, das ist ein ziemlich cooles Level, das gefehlt mir. So, und jetzt kommt das Finale. Wie viel Leben habe ich? 30? Habe ich 30 Leben? Ungefähr? Na. 28 halt, okay. So, nach links. Nein, nein, nach links. Nach links, links. Boah, diese Scheiß-Physics, dieser verkackten Bomben, Alter, die funktionieren nicht. Nach links, nach links, ja, nicht nach... Boah, ich hoffe, die treffen die. Okay, ein paar haben getroffen. Ich lasse mich erstmal auf einen konzentrieren. So, der ist jetzt ein bisschen tot sein. Er lebt noch, warum auch immer. Oh mein Gott, bin ich dem gerade... Oh mein Gott, bin ich dem gerade ausgewichen, das allererste Mal. Das habe ich getroffen? What? Come on! Ja nach jeder Attacke kommen Bomben. Das ist sehr äh, sehr schön. Obwohl diese Attacke richtig kacke ist, alles andere am Boss machbar. Achso, es ist jetzt die andere Version der Attacke. Welche auf äh, langsam möglich ist. Ich mich aber jetzt nicht konzentrieren konnte, weil ich versuchen wollte, die Bombe drüber zu kriegen. Scheiße. Okay, ich habe zwei befreit. Zack, zack. Oh, das krieg ich nicht mehr in Zeit. Äh, rechtzeitig. Oder? Oder? Oder? Doch, kriege ich. Nice! Okay, das ist eine Bombe. Falsche Richtung, Bombe. Du willst. Ah. Was? Ja, ich komme mich auf die Attacke konzentrieren. War ja noch die andere bei mir. Äh, so jetzt. Scheiße. Trefft das überhaupt? Okay, es hat getroffen, anscheinend. Aber nicht viel. Shit. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, Leben! Ich liebe es zu leben. Mein Leben. Scheiße. Ja, dann noch einen Hit. Äh. LOL. <lacht> Habt ihr das gesehen? Warst du jetzt nicht tot? Bist du nicht gestorben? Jetzt ja, ist er tot. Okay, drei habe ich. Von. also ich habe Mindestens die Hälfte jetzt, vom hoffentlich vom Boss ganz. Okay, nice, extra live. Okay, das läuft sehr gut. Das könnte das Finale sein. Das, das Finale nehme ich auf. Ich muss, ich muss nachschauen, weil das ist jetzt wichtig, dass ich das aufnehme. warum oh. Darum ist der letzte schon freigesetzt. Okay. Okay. Bing, bong, bing. Ping, ping, ping, schön. Nehme ich sehr gerne an. Ich lasse mich jetzt hier nicht fern. Ja, die Katze. Ich schiebe jetzt also auf die Katze. Ist mir egal. Dieser Katzen Medusa-Kopf, keine Ahnung. Boom. Please. Boom, boom. Okay. Vielleicht nur noch einer, Leute. Und oh, man kann hier wirklich einfach stehen bleiben. Okay. Wow. Ja, hallo. Boah, ey, ich will das sehen können. Come on, dude! So. Okay. Ah, okay, die Attacke ist sehr schwer. Äh, Habe ich es geschafft? Swammer. Warum erinnert mich das so ein bisschen an Sailor Moon Oh yeah Muss ich jetzt Spam? Muss ich Spam? Ja, muss ich Nein, muss ich nicht Hä, äh, was? Wie bewege ich mich denn? Ach so, muss ich die ganzen Meteoriten abschießen? Ah, okay, ich verstehe es. Ich muss jetzt die ganzen Meteoriden abschießen, die auf mich zukommen. Scheiße, okay, das ist komplizierter als ich dachte mit den Meteoriden. Okay, das ist, äh, nicht so mein Cup of Tea. Alter, okay. What the fuck. So, ich muss das Schild kaputt machen. Eins ist kaputt. Das zweite ist auch kaputt. Oh, what the fuck, was bist du denn? Okay, wow, der Mond greift mich einfach an. Wie viel Leben hat der? Hallo? Ja, wow, wie unfair. Wie mache ich denn den denn down? Ja, jetzt habe ich verloren, oder wie? What the fuck? Der geht nicht kaputt. Doch, geht er. Ja, ich muss mich auf den Mond die ganze Zeit konzentrieren, oder nicht? Okay, what the fuck. Hä? Ach, come on, ich hab ihn getroffen! Ja, und dann spawnen 10.000, wenn ich wieder respawne. Okay, das habe ich niemals. Das ist so unfair, dieser Kampf. Oh fuck, das ist im Mond! Oh, kann ich nicht irgendwie schneller schießen? Ich kann nicht schneller schießen, das schießt automatisch. Ja, das Schild baut sich halt... Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Spiel, willst du mich verarschen? Das Schild baut sich auch viel zu schnell wieder auf. Okay, jetzt ist das Schild kaputt. Hoffentlich für immer. Oder um, um, um, um, um, um, um. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht kaputt! Alter. Okay, der Kampf gefällt mir absolut nicht mehr. <lacht> das ist einfach zu fucking schwer. Man kann sich ja gar nicht auf den Bosskampf konzentrieren. Ja, natürlich hat er jetzt wieder sein scheiß Drecksschild. Da, uh, please. 5, 6, 7, 8, 8 Hits oder so weiter halt braucht er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hits. Ja, jetzt erstmal die ganzen Meteoriten So, jetzt Scheiße, nein, nicht jetzt Jetzt Nein, nicht jetzt Okay, das ist sehr stressig, ich mag das nicht Was? Okay, okay down Ich mache so, vor allem noch so wenig Damage und ich muss die ganze Zeit auf diesen fucking Mond achten Fucking Jamajoros Maskmund. Na, ja, mach ich überhaupt Damage? Ne, mach ich nicht Okay, das könnte weiter dauern Vielleicht stehe ich es auch raus Ja, tot, wow cool. Fair und transparent Ich glaube, ich mache irgendwas falsch Das dauert doch ewig Fuck ja, voll fair, wenn 10.000 auf einmal spawnen. Ja, ich hab verloren. Cool. Jetzt muss mich jetzt auch noch. Nein, gut. Seht ihr, wie wenig Damage ich mach? Seht ihr, wie wenig Damage ich mach? Ich bin nicht mal bei der Hälfte und spiel schon irgendwie... ...gefühlt eine halbe Stunde bei diesem Scheißkampf. Ja, und ich kann die Meteoriten manchmal nicht treffen, weil das Schild davor steht. Und weil das Schild wieder lieber anvisieren will. Ja, ich mache ihm kaum Damage. Ich habe keine Zeit, ihm Damage zu geben. Ich muss noch für das alles andere anlocken. Ja, und jetzt macht er sein Schiff wieder auf, oder? Ja, spätestens jetzt. Ja, was soll ich machen? Come on, der Bosskampf ist doch so eine Scheiße. So eine Scheiße. Wow, ist das Ding noch cool. Schöner Glitch. Ich würd sagen ziemlich geiler bug dieses dieses ding da oben links das bleibt jetzt für immer weil das spiel nicht gedacht hat, dass man ab diesem punkt noch stirbt aber Okay, irgendwas ist faul. Musik ist anders und es sind gar keine Hindernisse. Es ist nichts. Aber da ist ein Checkpoint. Was passiert, wenn ich den Checkpoint erreiche? Eine Stimme erscheint mir nicht. Okay, das ist Spooky. Spooky, Spooky. Das kann nicht sagen... Was? Oh, ach wow, wo bin ich da jetzt gestorben? Okay, das ist sehr gruselig. Ich würde einfach Okay. Cool. Oh, achievement gesundheit. Ich habe 30 Leben. Ja, ich habe ein bisschen gefarmt. Wir sehen uns gleich wieder beim. Meinen sehen wir uns nicht. Neues Level. Ah. Cool. Keine Lust auf neue Level. Ich bin zum Boss. Letztes Level, was soll das hier? Ich will nichts mehr lernen. Hä, wie komme ich denn dadurch? Oh, ich muss dann wieder hoch. So. Nein? Ach komm, das ist das ist der Checkpoint gewesen. Was soll ich machen? Hier hin und dann? Okay, keine Ahnung. Ich hab den Checkpoint. Okay, hier kann ich stehen. Okay. Ach, fuck, hab's nicht richtig gesehen. Och nö, jetzt verliere ich meine ganzen Leben, die ich brauche. Ich hatte 30 Leben. Oh, fick dich doch. Ja, das Herz geht jetzt auch weg von mir, ne? Ja, lustig. Ha ha ha. Spann ich Junge okay, wo kann ich da stehen? Ganz drüben hier. Und jetzt? Okay, ich habe einen Checkpoint. Wo ist das Ziel? Links. Hier kann ich die ganze Zeit stehen. Och nö, was ist das denn jetzt wieder? Okay, hier kann ich stehen. Und hier auch. Okay, ich hab's. Okay. Ja, jetzt habe ich zwar keine 30, jetzt habe ich irgendwie genauso viel wie vorher. Naja, ich weiß ja jetzt, was passiert. Ja, ich gibt das hier, das ist langweilig. Okay, wir sind wieder an der Stelle. So ich habe alles richtig gemacht, nur eine Sache falsch. Ähm, ich habe mich zu sehr oh, diese geile Animation, geile Katzen. Äh, ich habe mich zu sehr auf die Meteoriten und so konzentriert. Also beim Mond scheint es richtig zu sein, aber bei den anderen Dinger musst du mal warten, bis die sowieso erst ganz groß werden auf dich zukommen. Zumindest habe ich das so ab anderen gesehen. Ich weiß nicht, ob die währenddessen ein Update gemacht haben, dass der Bosskampf viel schwerer wird. Und das Spiel hat ja zwischendurch mal ein paar Updates. Ich, ich laber wahrscheinlich nur Müll. Egal. Yeah! Aber kann man irgendwie schneller schießen? Weil irgendwie schieße ich ja viel zu langsam. Oder habe ich das nur so ein bisschen Eindruck? Bam, bam, bam, bam. Ja, okay, da konnte ich jetzt halt nichts machen. Warte, warum ist jetzt dein Schild weg? Warum ist dein Schild? Ah, jetzt sein Schild da. Eigentlich kann man schneller schießen. Ich weiß aber nicht wie. Ich drücke alles, aber es funktioniert nicht. Ja. Absolut keine Ahnung. Okay, nee, ich glaube, den Bauskampf habe ich nicht. Ich mache immer das exakt gleiche. Ich kann nicht schneller schießen, egal was ich drücke. Ich drücke alles. Es funktioniert nicht. Geh doch kaputt Nein, So jetzt muss ich mich auf den Mond konzentrieren, sonst killt er mich. Zack, zack, zack, zack. Ja, wow. Ja, siehst du, das hat sein Schild wieder. Ich hatte so gar keine Zeit zu reagieren auf irgendwas. Oh wow, sehr fair. Oh wow, sehr fair. Oh wow, Spiel, das war wirklich fair. Ja, was soll ich machen? Was ist das für eine Scheiße? Wie funktioniert dieser Boss? Okay. Jetzt hält er sein Schild, aber ziemlich lange weg. Okay. Oh fuck, ja, ich werd getroffen. Okay, ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich mich treffen lasse, geht sein Schild wieder rauf. Wenn das so wäre, wäre das viel fairer, als es so ist, jetzt gerade ist. Weil gerade hat das Pferd lange aufgehalten. Ich kann aber auch nicht richtig gut aimen hier. Was? Nein! Oh! Jetzt macht ihr die Mode, oder? Ja. Okay, die Hälfte ist weg. Aber ich habe nur noch sechs Leben. Und ich mache gar kein Damage. Nein! Ich weiß nicht, woran es liegt, aber jetzt hält er mir endlich sein Scheißschild für viel länger offen ich konzentriere mich jetzt lieber auf die Biturin, weil ich will nicht sterben. Okay. Okay. Warum hat er jetzt wieder sein Schild auf? Das verstehe ich nicht. Warum? Warum hat er jetzt wieder sein Schild auf? Warum? Es geht viel zu schnell weg. Äh, viel zu schnell wieder dran, das Schild. Whatever. Aber ey, wir sehen auch immer das Schild an und nie die Meteoriten. Die Meteoriten sind noch viel wichtiger als zu zerstören. Oh mein Gott, das war knapp. Kommen die Monde bestimmt wieder? Ja, ich hasse die Monde. Ja, obwohl die sind eigentlich viel äh, entspannter kaputt zu machen, aber ich komme halt so nicht weiter. Oh, komm on! Ja, wow! Ich glaube, ich schaff's nicht mehr, auch wenn ich so weit bin. drin die fucking monde ja. Ach, Quall, doch die Fresse mit deinem scheiß dreiecksschild Was soll der Bullshit? Keine Hobbys oder was? Denkst du, ich hab zehn Jahre Zeit für dich? Denkst du, ich hab Lust, jetzt zehn Jahre an diesem Bosskampf zu sitzen? Meine gesehen. Wenn ich knapp hier hinter ihn Ich treff gar nichts mehr. Geh doch kaputt! stirbt doch endlich! Meine Fresse! Er ist fast tot! Please! Komm schon! Please! Ja, ist der Ende der Zeiten! Das war die lieben Freunde. Wapus mit dabei waren der Cerberus, die beste Schöpfung, links AKA der Hund, hier AKA Vaporwave Invader Mutterschiff, AKA einfach nur ein äh, äh, Alien, die Priesterin, was auch immer. Das war Brandneu, Super Jackpot. Glück 777 Herren der Meere. Ich nicht. Ja der Shrimp. Baphomet und Icarus und Seinhorn und GC und Rick der Fisch und die Prinzessin und zu guter Letzt wir, Puss. Oh, das ist die Femes ist von Team Coil Schöpfer Ja, jetzt kommt die Credits ähm, ja Mein Fazit zum Spiel, es hat mir Spaß gemacht Das Spiel ist sehr frustrierend ähm, Der Endboss kam, ich weiß nicht, ob da mein Spiel Wie verglitscht war oder so, ich bin richtig ausgerastet Aber ich bin froh, dass es vorbei ist ähm, Ich fühle mich gerade sehr relieved, dass ich endlich Durch habe, ich würde das Spiel Tatsächlich nochmal durchspielen Ähm Vielleicht nicht den Endbus noch nochmal, das weiß ich nicht, ob ich darauf Lust hätte. Ähm, aber ja, ich äh, mochte das Spiel sehr. und Ich weiß nicht, der Preis war irgendwie 10, 20 Euro, also unter 20 Euro um den Dreh, 16 Euro vielleicht. Puss liebt nicht. oh süß. Ob es der Preis wert ist, müsst ihr euch selber überlegen. Bestimmt gibt es das Spiel auch auf Instant Gaming oder irgendwo billiger, keine Ahnung. Ähm, ich habe es mir immer im Rabatt geholt für ca. 10 Euro oder so, ich weiß es nicht mehr, aber ja. Ich würde sagen. Money World Spend. Hat Spaß gemacht. Äh, war sehr, sehr frustrierend. Das ist halt Kacke. Weil das ist so ein Spiel, das würde man eigentlich. Oh, jetzt kommt die doch nochmal, ja, kann gleich ein bisschen reden. Es äh, ist halt so ein Spiel, das möchte man halt durchgehen spielen. Das ist kein Spiel, das schadest du mal eben und dann spielst du vielleicht eine. Ganz kurz. Äh? okay. Äh. Ja. Das Spiel resettet sich ja ganz normal jetzt hier rüber. Man kann alles nochmal neu spielen. Ähm, das so gesehen, das speichert Man kann auch das Spiel, glaube ich, auch neu starten. Maybe. Bin mir dann jetzt auch nicht sicher. Vielleicht geht's auch gar nicht. Ähm, aber ja, das soll's gewesen sein von Puss. Ich werde dieses Spiel bestimmt noch mal ein bisschen spielen offscreen, wenn ich mal Bock habe. Ähm, vielleicht auch in einem Stream, falls ihr Bock habt. Und, ähm, erwartet mehr Spiele von Katzen. Das ist das Einzige, was ich noch nachtragen kann. Spielst ja schön. Sehr cool. Sehr LSD-haft, Aber auch sehr frustrierend. Bis dann und ciao, Freunde. Schön noch die Katze streicheln. Oh, und ganz wichtig: wir haben neue Skins bekommen.